Achso. Ja, äh, Hallöchen und willkommen zurück. Und ist das scheiße laut, ey? Hallo. Wir können ja fändigen. Oh, mein Leute. Gott. Ah. Ich muss auch mal das Wetter leise machen. Alter, wer hm. hat, warum ist das alles das ist so laut? Laut. Hm. Warte mal, ich muss ja mal ganz, ganz kurz. Nicht, dass du wieder Aha. <lacht> so, ich glaube, jetzt geht das. Jetzt höre ich zumindest mich nicht mehr. Ja. Hast du dich eben die ganze Zeit gehört? Das letzte Mal habe ich mich selber gehört, ja. ja. Warum sagst du das denn nicht? <lacht> so. Also, Hallöchen zurück zu Minecraft mit dem Matos. Äh, so. Wir können uns schlafen legen, hast du gesagt. Ja, ich, ich lieg schon. Achso, ich lieg auch. Wunderschön. So, ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Hat der Regen aufgehört jetzt mittlerweile? Wunderschön. Ich sollte vielleicht jetzt erstmal Sand farmen gehen und erstmal die Musik ausmachen. Ich äh, müsste noch so einiges farmen. Musik. Musik aus. Dankeschön. Fertig. Zurück zum Spiel. Ah, so, na gut. Ähm... Ich bräuchte zum Beispiel auch Erde. Erde? Wie viel Erde brauchst du denn? Ähm, weiß ich nicht. Ich befürchte aber eigentlich, dass ich Erde nicht dringend brauche. Ach so. Wenn du nicht dringend brauchst, dann gebe ich dir auch nichts. Ja, schön. Wo finde ich jetzt... Oh ja, haben das wir ist hier irgendwo... Nicht hm. Notwendig ist, weil ich den Boden noch abreiße. Ach, ich habe ja hier wieder. Moment, ich muss hier mal ganz kurz Ressourcenpack ändern. Ich nehme mal das John Smith. Weil ich das nämlich dann auch in dem anderen äh, Spiel verwenden werde. Deswegen werde ich das jetzt hier auch mal verwenden. Ich hoffe, das ist jetzt schon einigermaßen geupdatet. Haben wir eigentlich irgendwo Wüste? Wüsten. Nicht vor eine ist, aber auch vor noch eine Insel, die besteht eigentlich komplett aus Sand. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie leckst du dein Ton. Meine oh. ich, <lacht> das könnte Tatsache sein, bei mir hat Minecraft auch geleckt. Stellt sich nur fragen. Wieso? Guten Tag, Herr Nachbar. Also weiter entfernter Nachbar jedenfalls. Ich gehe mal ein bisschen gucken. Da hinten ist ein bisschen Sand. Ich habe schon wieder nichts zu fressen, Steak. Oh, jetzt muss ich mich erstmal hier mit diesem Texturenpack wieder. Oh mein Gott. Das wird schon. Hier ist ein bisschen Ah, ja, hier ist ein bisschen mehr Sand. Mehr Sand. Ha ha ha ha. ha. <lacht> Der war so schlecht. Oh mein Gott. <lacht> da hinten ist Wüste. Was ist da wer, wer was? Wer ist das? Was? Wo? Höh, jetzt ist er weg. Ich weiß nicht, ein Bogenschütz oder so? Ich hab keine Ahnung. Huch, jetzt gluckere ich unter. So, ich schwimme da mal rüber. Und hier ist auch ein bisschen mehr Sand. Das ist natürlich schön. Eine ganze Insel voller Sand. Skrabbeln war noch ein bisschen Sand ab, was ja wieder sehr spannend ist. Hm. Mein Internet ist mich das sehen, relativ normal. Hm. Krabbel, krabbel. Immerhin kann man denn hier auch noch mal irgendwas drauf bauen. Alles ist kein Ding und so. Naja. Oh Soll ich für dich auch gleich irgendwie Sand abgrabbeln? Oder wird du es selber machen? Äh, Das mache ich selber. Dann mach doch. <lacht> Hier ist Sandstein. Sandstein, das kann nicht sein. Hoch. Ich werde aber trotzdem meinen Router neu starten. Mm, Sicherheitshalber. Tun, tun Sie das, tun Sie das. Jetzt weiß ich nicht, in welche Richtung ich muss. Ich bin ja auch so doof, ey. Ich glaube, in die. Also, bis gleich. Bis gleich. Hm. Bin ich jetzt richtig? Ich glaube. Ich glaube, ich glaube. So, jetzt haben wir ein bisschen Sand. Wir können damit ein bisschen Glas machen. Das ist natürlich allerliebst. So, whoopie, hupsala, na nü, na na, na na. Ich hoffe, ich bin jetzt in die richtige Richtung gelaufen. Ich sollte mir das merken. Ah ja, wunderschön. Meine Karte lädt nicht nach. Das ist aber ganz schön ungünstig. Hier ist die Lava. Hui. So, ein Ei, das nehmen wir mal mit. Auch oh, ein Eseltier. Jutti, <lacht> was haben wir hier noch so vor? Also, <lacht> das Haus wird natürlich ausgebaut, logischerweise. Huch, jetzt war er weg. Ähm, das Haus... Scheiße. In die Richtung, ne? Ja. Das Haus wird ausgebaut. Der Keller wird ausgebaut. Äh, ich renne doch hier schon wieder. Das irritiert mich hier voll. So, also der Keller wird dann noch ausgebaut. Und, ähm, dann mal sehen, was wir da noch so erschaffen können. Dann die Tiere. Und der zweite Stock muss natürlich auch noch da irgendwie hin. Hoppala! So, äh. ich muss mich immer wieder an dieses Texturenpack pack gewöhnen. Ein Ofen kommt selten allein. Ähm. So. Es ist ein bisschen, ja, da sind so ein paar kleine Fehler drin, aber na gut. Was macht hier mein Gemüse? Wächst und gedeiht, sagst du. Das geht ja schon. Ach ja, mein Gott. So, Kartoffeln. Und hier kommt das Kuhgatter hin oder was auch immer für ein Gatter. Irgendein Gatter jedenfalls wenn wir schon mal den Zaun ziehen für das reicht mehr brauchen die nicht zum glücklich sein habe ich jetzt mal so beschlossen oh, ich bin zu weit sagst du nee, passt Oh. Machen wir da halt die Tür hin nicht, nee, das kann ja, geht ja alles heutzutage. Ähm habe ich noch Fac Oh wow, ich habe noch zwei Fackeln, ey, das ist ja unfassbar. Habe ich noch ein Schild irgendwo? Ich hatte doch noch irgendwo ein Schild. Aber wo habe ich es? Ich nehme mal an, unten. Ah ja, da ist der Matos wieder da. Irgendwo, jetzt ist er da. Oder auch nicht, oder doch, oder ja, oder nein. Grüß, ich bin doch. Ah ja, Wibi. Danke. <lacht> ähm... Die Sonne geht unter und wir sind noch munter. Das ist natürlich ungünstig. Natürlich habe ich den ganzen Tag dafür gebraucht. So. W wofür hast du den ganzen Tag gebraucht? Dumm hier das Ding wieder zum Starten zu kriegen. So. Ach, das ist Leder, ja, sag das doch. Ach, ich hab ein Ei, noch ein Ei, habe ich schon zwei. Hm. Das ist die Frage. Zaun wollte ich noch. Tore jedenfalls, ne? Alter, also es ist ja. Ja, gut, ohne Spaß, es geht. So halbwegs, jedenfalls. Hm? Ähm, wie ging jetzt nochmal mit. Ach, wir probieren es einfach. Ah, ich hab's geschafft, weil ich gut bin. Tralala. Gut. <lacht> Naja, man kann auch Kannst du dich ins Bett legen? Äh, ja. Danke. Joa, bitte, bitte. Jawoll, meine Herren. So, jetzt haben wir Tag. Und ich habe hier Glas. Yoshi! Oh, dieser Kater macht mich wahnsinnig eines Tages. 16 Glasscheiben. Reicht das? Ach, wir machen mal lieber. Oh je, es portet sich schon wieder so ein scheiß Enderman durch die Gegend. Aber jetzt habe ich ein anderes Texturenpack. Jetzt sind nicht mehr so gruselige Geräusche hier, glaube ich. So, da machen wir Fensterschen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich noch einen runter muss. Aber egal. Wir machen das schon. Dann haben wir da schon mal ein Fenster. Das ist doch nicht schlecht. Ein zwei. Kommt man sich vor wie im Keller hier, wenn man die Fenster genau auf Fußhöhe hat. Was denn gerade draußen? Hä? Was Hat ist? Ziemlich merkwürdiges Geräusch abgegeben. Okay. Wahrscheinlich genau dasselbe wie bei mir. Machen wir mal so ein kleines Fensterchen rein. So. Das reicht. So, dann sieht das hier schon gleich viel wohnlicher aus. Möchte ich sagen. Wird das eigentlich was Bestimmtes, was du da baust?